Beatrice Egli und Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Ambition, Helene Fischer zu ersetzen. Am 31. Mai 2013 hat Beatrice es erstmals mit einem Album in die deutschen Charts geschafft, der Name war Programm. Das verursachte »Glücksgefühle« bei der charmanten Sängerin aus der Schweiz. Seitdem hat Beatrice nicht weniger als acht Alben in den deutschen Albumcharts unterbringen können. Schlagerprofis.de berichtete hier darüber. Für die Nummer eine hat es bislang nicht gereicht, bis heute. Mit Alles, was du brauchst, gelingt ihr erstmals der Sprung an den Platz an der Sonne, sie ist Spitzenreiterin der deutschen Albumcharts. Das wird sicher gebührend gefeiert, vermutlich auch morgen in der von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. präsentierten Schlager-Challenge. Auch im Airplay läuft es rund. Die guten News reißen nicht ein. Auch im Airplay konnte Beatrice Egli erneut Helene Fischer, und Luis Fonsi, bezwingen. Der Titelsong ihres Albums ist erneut die meistgespielte Single im Radio gewesen, bezogen auf, Airplay konservativ. Wir gratulieren herzlich. Florian Silbereisen und Helene Fischer, besteht noch Hoffnung? Eine Woche nach dem Release von Helene Fischers neuer Single, Vamos Amate, feierte Florian Silbereisen seine große, Schlagerstrandpartie.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 Nun stellt man sich die Frage, ob sie jemals wieder bei Florian Silbereisen auftreten wird? Eine Antwort darauf könnte es 4. September, 20.15 Uhr, ARD, geben. Denn dann folgt die nächste große Silbereisen-Show mit dem Titel, Schlager-Challenge. 2021 der ganz große Traum. Die Sendung wird in Leipzig stattfinden. Beatrice Egli, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng.